Nach gut 65 Jahren endet am Samstag in Deutschland das Zeitalter der Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung. Ein Fehler, sagt die Union. Deutschland begibt sich auf eine energie- und klimapolitische Geisterfahrt. Im Rest Europas und der Welt wird Kernenergie ausgebaut oder verlängert. In Deutschland wird abgeschaltet. Und damit wird verabschiedet eine sichere, CO2-arme Energieformen. Die FDP hätte sich zumindest ein Hintertürchen zur eventuellen Weiternutzung gewünscht. Diejenigen, die politische Verantwortung für die Energieversorgung auch im Kabinett durch ihre Positionen tragen, müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Ich gehe davon aus, wir werden auch durch die nächste Zeit kommen. Mir wäre lieber, wir hätten weiter die Reserve von drei klimaneutralen bestehenden Kernkraftwerken. Dies würde bedeuten, den Rückbau der abgeschalteten Kraftwerke zu verschieben. Dem erteilt die Bundesumweltministerin eine klare Absage. Die Forderung, jetzt den Rückbau nicht zu beginnen, das wäre klar gesetzeswidrig. Das muss man sagen, denn im Atomgesetz sind die Betreiber dazu verpflichtet, den Rückbau jetzt zu beginnen. Und wir können die Betreiber ja nicht zum Rechtsbruch auffordern. Zuletzt wurden noch 6% des Stroms in Deutschland von Kernkraftwerken erzeugt. Dieser Anteil soll jetzt durch Gas- und Kohlekraftwerke ersetzt werden.